Mitglieder wurden. Bruno Adam Wolf, 54 Jahre, Piratenpartei, Journalist, Fotograf, in Erwachsenenbildung tätig, alleinerziehender Vater von zwei Kindern. Herr Wolf, wären Sie wohl auch mit Herrn König als Parteimitglied und Kollege klargekommen? Naja, erstmal einen schönen guten Abend Hannover. Schön, euch hier zu sehen. Ähm, ja, die Frage ist natürlich jetzt ein bisschen überflüssig. Ich glaube, wir sollten mehr über Hannover reden als über die AfD, aber ich kann Sie gern beantworten. Wenn Herr König ein toleranter, menschenfreundlicher, antirassistischer und zukunftsgewandter Mensch wäre, dann wäre er natürlich in unserer Partei wohlgelitten und absolut willkommen. Er ist allerdings Mitglied einer Partei, der man das nicht unbedingt nachsagen kann. Also haben wir, glaube ich, ein paar Problemchen zusammen. Okay. Sie, Man hört hier den Berliner, man hört hier den Tiroler, Sie sind in den Bergen Tirols aufgewachsen und geben an, dass Sie das Flache lieben und die Berge hassen. Ich dachte immer, für einen Tiroler wären die Alpen das Paradies. Tja, das ist jetzt eine Frage. Ähm, ich fange jetzt nicht an zu jodeln, keine Angst. Ähm, ich bin in Tirol geboren, wirklich in den Bergen, wo es am engsten ist, also im Tiroler Oberland. Und da gibt es so ein kleines Phänomen. Wenn man da unten sitzt, sieht man um sich herum eigentlich nur Wände. Also die Berge sind so hoch, dass man im Winter mal zwei Stunden Tageslicht hat, wenn die Sonne da aufgeht und da wieder unter. Das produziert eine bestimmte Art der Denke natürlich. Es ist wunderschön da, aber so der Weitblick, der Horizont, den hat man da nicht unbedingt. Aber Hannover ist ja nun mal eine Stadt, die eher flach ist, ein paar Hügelchen hat oder so, aber die Denke der Menschen ist hier sehr weltzugewandt, also sehr offen. Es ist eine unheimlich bunte und internationale Stadt. Und deswegen bin ich auch hier hängen geblieben und deswegen bin ich auch wirklich mit Leib und Seele Hannoveraner. Wir haben schon in Barcelona... Florida, Bogotá, Bangkok, Kampala, Sarajevo, Innsbruck, New Orleans und Guatemala Stadt gelebt. Was, Herr Wolf, spricht für Hannover? Wo haben Sie denn das alles zusammengesucht? <lacht> ähm, ja, also, um das mal so zu sagen, Hannover hat, glaube ich, von all diesen Städten, in denen ich gewohnt habe, äh, etwas. Also abgesehen von der grünen Lunge. Dieser Stadt äh, gibt es hier, es gibt so viele verschiedene Stadtteile, es gibt so viel Buntes. es gibt so viele verschiedene Menschen hier, dass man, äh, dass ich wirklich irgendwas Gefühl habe, von all diesen Städten, in denen ich gewohnt habe und die ich teilweise sehr, sehr gern mochte, auch was mitgenommen zu haben. Ich brauche hier nicht weg, ich habe alles. Danke. Ihr liebstes Hobby ist, Zitat, als Kapitän flüchtende Menschen in Seenot aus dem Mittelmeer und jedem anderen Gewässer zu ziehen. Das klingt sarkastisch bis materialisch, aber ich glaube, das ist wörtlich gemeint. Sind Sie Kapitän eines Seenotrettungsschiffes? Wo haben Sie das alles her? Okay. Ja, ich habe 2015 die Sea-Watch gefahren als Kapitän und habe damals einfach... Äh, ich habe das aus einem bestimmten Bewegung ja, das gemacht Das ist das Schiff, was jetzt mit Frau Rakete gerade. Nein, äh, an, das genau war nicht? damals die Sea-Watch 1, ein etwas okay. kleineres Boot, zu so 25 Meter lang, aber, Diesel aber, die, Flotte, Flotte, aber die gleiche Flotte. Ja. Und äh, ich habe damals, äh, als ich gesehen habe, was im Mittelmeer vor sich geht und wie die EU schändlich versagt und auch alle nationalen Organe, die Innenministerien, ähm, gedacht, was kann ich tun? Ich konnte das nicht mehr mit ansehen. Da trinken Leute vor unseren Augen und keiner macht was. Und äh, na gut, ich bin Journalist, ich bin Kapitän. Das hat ja zusammengepasst letztendlich. Und dann habe ich Harald Höppner, der Gründer von Sea-Watch, damals angerufen und habe gefragt, sag mal Harald, hast du irgendwie eine Idee, was ich für euch machen kann? Und er meinte, äh, ja, skippern. Ja, okay. Und das war der erste Trip, der überhaupt mit der Sea-Watch losgegangen ist damals im Sommer 2015 von Lampedusa aus, den habe ich gefahren und dann den zweiten noch dazu. Und ähm, die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, indem mir, also die Leute, die ich aus dem Wasser gezogen habe, aber auch die, die gestorben sind, vor meinen Augen teilweise, die ich nicht mehr retten konnte. Und das war sowas, das hat mich so beschäftigt und weitergetrieben, dass ich auch seitdem weitergemacht habe und versucht habe, was dagegen zu tun, gegen diesen Skandal, den wir haben und der vor unserer Haustür passiert. Jetzt, jeden Moment, wo die EU nichts dagegen tut. Und das war meine Motivation, das zu tun. Und seitdem bin ich in der Seenothilfe auch äh, aktiv in jeder Hinsicht. Ich habe auch jetzt geschafft, Hannover, die, La die Landeshauptstadt Hannover zum sogenannten sicheren Hafen zu machen. Das heißt, die Stadt findet sich bereit, Menschen aus Seenot, die gerettet worden sind, aufzunehmen. Auch wenn sie dann nicht an Land dürfen. Aber die Stadt... Äh, präsentiert sich und sagt, wir wollen die haben und dann können die Italiener teilweise auch nicht anders als sagen, okay, wir können die Leute verteilen, wir haben Städte, inzwischen 60 in Deutschland, die, die Leute aufnehmen. Und das habe ich durchgesetzt im Rat und auch in der Region mit Kollegen und anderen äh, Gruppierungen und da bin ich ganz stolz drauf. Das ist so das, was ich, denke ich, nach meiner Ratszeit mitnehmen werde. Okay. Dass die Praxia, dass die 19. offizielle Hafenstadt in Deutschland. Ganze. Ihr Lieblingszitat ist von Willy Brandt. Die ganze Politik soll sich zum Teufel scheren, wenn sie nicht den Menschen dient. Wie wollen Sie den Menschen dienen? Ja, äh, Willy Brandt war ein kluger Kopf. Zwar die falsche Partei, er hätte Pirat sein sollen, aber sonst hat er das äh, ziemlich anständig gemacht, seinen Job. Ähm, dieses, äh, die ganze Politik soll sich zum Teufel scheren, wenn sie nicht den Menschen dient. Die bezieht sich darauf, wenn ich zu wählen habe, zwischen politischen Prinzipien, und den Menschen, der Hilfe für die Menschen, auch ganz pragmatisch, dann werde ich immer den Teil nehmen, der für die Menschen direkt da ist. Dann ist mir die Politik wirklich wumpe in dem Fall. Gehört dazu, dass ich zuhöre. Ich höre sehr gern zu und ich will gucken, was, was die Menschen bewegt in der Stadt. Ich kenne ja nicht alle, ich kenne einen Teil, ein bisschen meine Filterblase und die Leute drumherum, auch sehr viele teilweise. Aber ich höre zu, versuche das umzusetzen und versuche das Beste zu machen für Sie, für, für, für Ihre Kinder, für meine Kinder und vielleicht für unsere Enkel, was auch dann noch was übrig ist, worüber Sie sich freuen können. Dankeschön, meine Damen und Herren. Jetzt haben die Kandidatinnen und Kandidaten frei reden dürfen, solange, wie Sie denn wollen. Ich habe Sie nicht gebremst. Nun machen wir noch 16 Sätze. Also ich habe vier Sätze, die vervollständigt werden müssen, aber nur mit dem Ende des Satzes. Also Sie können da nicht nochmal anfangen und wieder von A nach B anfangen. Wir lassen das Mikro jetzt kreisen und ich stelle die, diese eine Frage, diesen einen Satz und Sie beenden ihn bitte für sich. Hannover steht für mich für. Herr Wolf. Ja, Weltoffenheit und Spaß. Hannover ja. braucht unbedingt, Herr Wolf, einen verlässlichen und zuverlässigen Oberbürgermeister in erster Linie. Ich würde schnellstens ändern, Herr Wolf. Ja, ich würde als allererstes, vielleicht überraschend, ein Dezernat für ältere Menschen einrichten. Ich denke, in den, in den nächsten Jahren werden die Babyboomer in Rente gehen. Wir sind alle fit, Sie sind alle noch fit, haben viel vor und ich glaube, dass viel zu wenig getan wird für ältere Menschen in jeder Hinsicht. Letzte Runde, ich kann Oberbürgermeister weilen. Herr Wolf, ich kann Oberbürgermeister, glaube ich, weiß ich, weil ich es gewohnt bin, Verantwortung zu haben. Verantwortung für meine Kinder, äh, Verantwortung für Crews auf Booten, Verantwortung für Menschen, die ich aus dem Wasser bezogen habe, verantwortlich für äh, meine Umgebung. Ich war immer derjenige, der alles gemacht hat, also kann ich auch damit weitermachen. Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre und also ich danke den. Wir unseren sieben Kandidaten für das Amt der Oberbürgermeisterin und des Oberbürgermeisters. Ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Danke schön. Danke schön.